In diesem Video geht es darum, was ich mache, wenn ich mein Passwort vergessen hatte und mir der Seitenadministrator ein Einmalpasswort geschickt hat. Das ist eine sechsstellige Zahl, die ich benutzen kann, um mich einmal anzumelden. Diese Zahl habe ich per E-Mail erhalten oder am Telefon. Auf jeden Fall muss ich vorher einmal telefoniert haben, weil ich ja sonst behaupten könnte, ich wäre irgendjemand und versuche dann ein Passwort zu bekommen. Deswegen muss vorher einmal telefoniert werden. Ich habe also diesen Telefonanruf erledigt und habe meine Zahl bekommen. Das ist jetzt hier die Zahl, die ich jetzt eingebe. Und klicke auf Anmelden. Dieses Passwort darf nicht so einfach sein. Ich kann also nicht einfach meinen Namen nehmen oder meinen Anmeldenamen oder ein Datum. Ich brauche ein etwas komplizierteres Passwort und wir werden gleich beim Eingeben sehen, dass die Plattform mich warnt, wenn das Passwort zu kurz ist. Ich sollte das Passwort auch immer an einem Computer eingeben. Das mit dem Handy zu machen, das funktioniert nicht so richtig oder ist schwierig offensichtlich. Da bekommen wir viele Fehlermeldungen von Menschen, die sagen, das klappt nicht bei uns. Deswegen das bitte am Computer erledigen. Ich habe mir ein neues Passwort ausgedacht und gebe das ein. und muss das Passwort wiederholen bei der Eingabe und ich sehe, dass es geklappt hat. Beide Passwörter sind gleich, ich habe jetzt hier zwei grüne Haken. Das bedeutet, das Passwort ist lang genug und ich habe beide Passwörter gleich eingegeben und kann jetzt auf OK klicken und bin in meinem Account.